Guten Morgen! In Deutschland werden von 100 Kindern bereits heute 3 mit Psychopharmaka behandelt. Tendenz steigend. Kinder das sind die Menschen die noch den natürlichen Zugang zum Leben haben, die noch ja, am wenigsten konditioniert sind, die noch echte Freude und Gefühle zeigen, die ehrlich sind und sich von der Gesellschaft nicht so manipuliert haben lassen, dass sie nur so handeln wie es schicklich und angemessen ist. Auf gut Deutsch, Kinder die unsere Zukunft sind, von denen wir lernen können, sind diejenigen, die wir quasi immer mehr mit Chemie zupumpen. Also, also das sind ja Stimulantien, das sind Antipsychotika, äh, das sind Antidepressiva, das ist ja alles mit inkludiert in, diesen, in dieser Zahl. Und damit behandeln wir unsere Kinder. Wir leben in einer Welt voller intensiver Eindrücke und wenn Kinder diese mannigfaltigen Eindrücke auf ihre Art und Weise verarbeiten, dann ist das in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn ein Kind zappliger ist als ein anderes und wenn ein Kind ruhiger ist, dann lass es doch einfach mal ruhiger sein. Die Natur weiß schon, was sie tut. Klar, so ein Zappel, das ist in einem Klassenverband, wo alle 20 anderen Kinder ordentlich an ihrem Platz sitzen, das ist unangenehm und das ist. Arbeitsintensiver, für den Lehrer zum Beispiel. Aber nicht der Zappelphilipp ist das Problem, sondern dass Kinder in einem Raum gezwungen sind, auf ihrem Stuhl zu sitzen und jemanden zuzuhören, der Dinge sagt, die wir nicht brauchen. Keiner muss wissen, warum sich die Eurasische Platte unter die Afrikanische Platte geschoben hat. Wenn jemand das interessiert, dann wird er es irgendwann lernen wollen. Genauso lass doch mal ein Kind für sich sein und kein Interesse haben am Kontakt mit anderen Menschen. Warum ihn dann mit Stimulanzien dazu, äh, dazu bewegen ein aufgelecktes Kerlchen so wie die Medien die Kinder ja gerne darstellen äh, zu sein. Lasst doch bitte mal die Kinder Kinder sein. Merkt ihr nicht wie, wie große Teile unserer Gesellschaft hochgradig psychisch gestört sind? Wir sind auf dem falschen Weg. Gerade nach dem Krieg ging es doch im Endeffekt wirklich nur um Wohlstand, Produktivität und Sicherheit. Auch heute wecken diese Begriffe in den Köpfen der Menschen vor allem positive Assoziationen. Dabei sind sie durchweg für unsere desolate geistige Verfassung zuständig. Wohlstand, das fördert das Leid anderer Lebewesen. Produktivität verringert die Qualität der Lebensmittel. Und Sicherheit führt zu sozialer Isolation. Wir müssen hinzu. Natürlichkeit, Liebe und Vertrauen. Und das beginnt mit unseren Kindern. Kinder dürfen Fehler machen. Kinder dürfen anders sein und Kinder haben noch die Chance ein zufriedenes Leben mit einem klaren Bewusstsein für die Natur zu führen. Natürlich müssen Kinder angeleitet werden, genau wie bei den meisten anderen Säugetieren das auch der Fall ist. Wenn man Kinder ohne Leitung durch die Welt torkeln lässt, dann werden sie entweder gerade in unserer Gesellschaft im Auto erfasst oder fallen in den Pool oder, oder werden hochgradig aggressiv um sich den mannigfaltigen Eindrücken auch zur Wehr zu setzen. Denn Aggression ist eben auch vollkommen natürlich und das ist ein Kompensationsprozess. Und mal ganz ehrlich wenn wir so auf die Gesellschaft schauen mit all ihren sinnbefreiten Aktionen die nur ausgeführt werden weil man sie so gelernt hat oder man sich Dinge aneignen will die man weder braucht noch die einem glücklich machen, dann kann man Aggression gut nachvollziehen. Aber wenn wir uns entscheiden in einer Gesellschaft zu leben, dann muss man auch dem Kind ein, ein Mindestmaß an Regeln auferlegen. Das gestehe ich der Gesellschaft und das erwarte ich auch von der Gesellschaft. Das, das, muss, man, das muss man auch in unserer Gesellschaft so sagen. Also eine komplett freie Entwicklung ist nicht möglich. Aber genau das ist das Problem, in dem wir uns befinden. Ähm, das ist eine klassische Grauzone, ne? Leitung. Aber die meisten Menschen wollen eben nur Schwarz und Weiß. Einerseits die, die volle gesellschaftliche Anpassung, sein Kind bestmöglich trainiert und ausgebildet, dass er eine gute Chance hat, ihm die Chance ermöglichen, die keiner will, aber ihm die Chance ermöglichen, anerkannt zu werden, viel Geld zu verdienen und dass es ihnen einmal besser geht als mir. Mit diesem Ansatz geht dann meist auch ein übergroßes Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen wie der Medizin und der aktuellen Wissenschaft einher. Und dann gibt es das andere Extrem, antiautoritäre Erziehung. Antiautoritäre Erziehung, ein System voller Regeln und Autoritäten. Das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, ist antiautoritär zu erziehen. Selbst in der Savanne oder im Dschungel braucht es Autorität und ein paar Regeln, die man dem Kind beibringen muss. Aber in Deutschland ein Kind antiautoritär zu erziehen, das ist der absolute Supergau. Diese Kinder werden vor allem natürlich recht bald Probleme mit der natürlichen Aggression bekommen, die sich in ihnen als, als natürliche Kompensation äh, zu einer in, in Form gepressten Gesellschaft anstaut. Aber diese Kinder sind nicht daran schuld, dass sie gewalttätig werden oder Grenzen der Gesellschaft übertreten, sondern die Eltern, die sich komplett äh, von einem isolierten Ideal in der Erziehung blenden lassen und vergessen auf die aktuelle Welt und auf die Gesellschaft zu adaptieren, in der sie leben. Erziehung ist voller Kompromisse und Entscheidungen. Da irgendwie einen Stiefel durchzudrücken, egal ob man einen, äh, ja, einen standardisierten Soldaten im Auge hat oder eben eine, einen komplett von der Leine gelassenen Terrier, äh, das ist der Grund, warum so viele Eltern sich genötigt sehen, zur Chemie zu greifen. Zu diesen Antipsychotika, Anti die, die, die, die, da, da grollt sich in mir schon, schon alles. Ein natürliches Gefühl für eine freie Entfaltung des Kindes gepaart mit einer Intelligenz, das Kind je nach Umgebung, wo es aufwächst, auch mal deutlich Regeln beizubringen und diese auch durchzusetzen, das ist, der, das ist die goldene Mitte. Das gibt es aber nach meiner, nach meiner Empfindung irgendwie immer weniger. Sind nur die beiden Extreme. Die Menschen flüchten in diese Extreme, weil sie, weil sie nach Orientierung suchen und gar kein eigenes Gefühl mehr zulassen. Weil wenn, wenn sie dem Kind mal Fehler zugestehen und er sich frei austoben lässt, die Gesellschaft dann zu ihm kommt und sagt, was ist das für ein asoziales Kind und was für Rabeneltern, die den äh, Kindern sich selber überlassen. Und andererseits, wenn sie dem Kind mal etwas strenger begegnen, auch an der Öffentlichkeit, weil es Grenzen überschritten hat, ähm, welches in einer Gesen äh, Gesellschaft zwangsläufig, ja, zu immer Schlimmer werden ein Problem führt, dann rügt die Gesellschaft, Lass doch die Kinder mal Kinder sein, was sind denn das für egoistische Eltern, die ihr Kind nicht sich frei entfalten lassen. Aus jeder Ecke kommt eine Meinung und ja, die Wahrheit liegt immer dazwischen, aber die Menschen und ich sehe das immer wieder, sind nicht imstande diese Mitte zu finden und wo endet das in Hilflosigkeit und eines dieser Ergebnisse ist dann nämlich ein Kind, verdammt nochmal, einem kind in den Hals zu drücken die ihren Geist massiv beeinflussen, nur weil man selber sein Kind zu wenig oder zu viel Regeln mitgegeben haben. Ein Kind was, was nur darauf trainiert wurde sozial kompatibel zu sein, das wird äh, ja, eben den, den vollkommen unnatürlichen Stress der seinerseits eine Vielzahl von Krankheiten auslöst, siehe dazu auch mein, äh, meine Minivideoreihe zu den zwei Ebenen des Leids. Genauso annehmen wir alle anderen Sachen, die sich in der Gesellschaft gebildet haben. Andererseits ein Kind, was die ersten Jahre sich komplett frei von Regeln entwickeln konnte, wo Mama oder Papa eben nicht Regeln aufgezeigt haben und diese dann konsequent durchgesetzt haben und das Kind dann auch andere Menschen beleidigen darf oder aggressiv sein darf in der Gesellschaft quasi komplett gesellschaftsunfähig wird. Das wird spätestens dann in der Schule von der Gesellschaft aussortiert und dann entweder weiter aggressiv werden, noch aggressiver werden oder depressiv werden. Beides endet in einem nicht glücklichen Leben. Daher, liebe Eltern, löst euch von starren Erziehungsratschlägen, sondern lasst euer Kind in einem, in einem durch Euren Intellekt selbst gesteckten Rahmen frei entfalten, lasst es sich ausprobieren und auch Fehler machen, aber zeigt ihm auch mit aller Konsequenz Grenzen auf die es in einer Gesellschaft zu beachten gilt. Findet die goldene Mitte und dann wird Euer Kind auch nicht verhaltensauffällig werden. Und selbst wenn das Kind dann einmal in den Brunnen gefallen ist und ihr zu streng oder zu lax mit Eurem Kind umgegangen seid, dann nehmt Euch selber die Zeit, dem Kind dem Kind wieder den Mittleren Weg zu zeigen und das Kind auf den Mittleren Weg zurückzuführen. Und überlasst es nicht dem Doktor oder auch der Schule. Die Erziehung ist eine natürliche Aufgabe und eines der elementarsten Dinge des Lebens. Nicht Geld verdienen oder Karriere machen. Nicht sich, sich von der Gesellschaft zurückziehen und jahrelang in einer Höhle meditieren. Das ist nicht der, der Sinn des Lebens und eine wichtige Aufgabe des Lebens. Das kann man machen. Aber eine wirklich wichtige Aufgabe, eine essentielle, natürliche Aufgabe ist die Erziehung der Kinder. Und zur Erziehung gehört es dazu, dass man die Kinder sich frei entfalten lässt in einem gewissen Rahmen, den man sich selber steckt anhand der aktuellen Gesellschaft, in man lebt. Also, passt auf eure Kinder auf, leitet sie an, um dass sie in der jeweiligen Umgebung gut klarkommen. Keine Extreme und schon gar keine Medikamente. Das ist mein Statement für heute und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung dazu in den Kommentaren postet und dass wir ins Gespräch kommen darüber. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.